Yo Leute, was geht? Willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar, das krasse ist, ich habe mir ein Mikrofon gekauft. Also ich habe jetzt ein Mikrofon, Mikrofon, deswegen sollte die Audioqualität etwas besser sein. Also, äh, ja, hier habe ich mein Mikrofon stehen, ihr könnt es halt nicht sehen, aber egal. Also, äh, heute wollte ich mit euch Dings-Tycoon äh, Dings spielen. Superhero Tycoon, ich bin äh, Batman, wie man schon ein bisschen sehen kann. Eigentlich habe ich schon so schon davor ein Video gemacht, aber weil natürlich äh, mein PC so dumm war, hat er einfach nicht äh, mein Gameplay äh, aufgenommen, sondern er hat einfach die, äh, äh, die, äh, die Microsoft-Webseite da aufgenommen. Und deswegen muss ich das nochmal löschen. Und jetzt, aber ich habe die ganze Zeit schon gespielt, ich dachte, er nimmt äh, einfach... Meine, mein Dings auf mein Spiel, aber er nimmt einfach, er hat einfach meine Dings, meine Webseite aufgenommen. Und das ist halt nicht gut, weil ich möchte nicht, ich, ich, ich erzähle da so wie ich spiele und so, und dann sieht man einfach so eine Webseite, das geht gar nicht. Also auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe ein Mikrofon, das hört sich, äh, glaube ich, gut an. Also ich habe schon ein paar Aufnahmen so gehört. Ähm, und die Aufnahmen haben sich sehr gut angehört. Also ich, ich, ich kann hier Waffen kaufen. Also ich, ich habe jetzt ein ähm, Motorrad. Interessant. Was ist das? Sind das nicht diese ähm, Granaten, diese Schattengranaten von Fortnite eigentlich? Lol, wartet mal. Was geht? Und... Oh, geh weg! Du schwarzer Peter. Okay, ähm, das wird mich ein bisschen zu viel. <lacht> Ciao. So. Also, das ist mein kleiner Trick. Also, ich hänge mich so an Wände. Dann lasse ich das los, dann mache ich Doppelsprung, weil ein normaler Sprung ist so. und Doppelsprung ist halt so ein Salto. Dann springe ich so höher und dann gehe ich einfach auf mein Haus drauf, so als Alternative auf das Haus drauf zu gehen. Das also hier kann man so ein Turbo machen, dass hier richtig Turbo-mäßig diese Dinger hier rauskommen. Oh mein Gott, Turbo. Einfach Turbo, Digga. Da oben kommt auch Turbo. So, also Turbo jetzt. Jetzt jetzt gibt's äh, Turbo ähm, Blöcke. Ja, also, ähm, diese T Turbo Blöcke sind richtig gut, weil ich bekomme schneller Geld. Aber Leute, das ist irgendwie das sieht irgendwie, also das sieht voll luxuriös aus, so richtig mit meinem Mikrofon hier. Ähm also die Audioqualität ist halt nicht so die beste. Also man könnte nicht sagen so, oh mein Gott, Loltex oder Paul, deine Audio ist so geil. So, nee, also nicht. Wie lange kann ich jetzt noch auf das Dings drücken, auf den Turbo? Hey, Leute, eigentlich könnte ich Autoklicker anmachen. Aber mache ich nicht. Das ist, das ist eigentlich Cheaten. Das wäre ein bisschen ehrenlos. Also dieses äh, Flashbang, das macht eigentlich keinen Schaden. Das macht nur so komischen Rauch. Oh. Uh, da haben wir schon, schon 50.000. Ja, richtig. Profit machen wir hier. Ähm, ja. Übrigens, äh, nächstes Video spielen wir Rise of Nations. Äh, super. Hm, ja. Also, das ist so ein quasi so ein kleines Let's Play. Also, ne, äh, kennt ihr diese YouTube, zum Beispiel, Clash Games? Äh, die, zum Beispiel, Clash Games macht ja so Fakten, oder? Oder der macht halt nicht richtige Let's Plays, und das ist ein Let's Play. Also, ich mache Let's Plays, ich sage ja nicht irgendwie, zehn äh, Dinge, die euch in Brawl Stars hassen, oder so, ne? Ähm, äh, ja. Auf jeden Fall, wollte ich sagen, ähm, äh, ich, ich habe ich, ich hab einen guten Freund, der heißt SemiPlayer 2K auf YouTube und den ähm, zeige ich euch in der Infobox und zwar taucht er oben rechts, also hier irgendwo hier so, taucht er genau jetzt auf. Also klickt schon drauf und checkt ihn ab und... Ähm, Oh und äh, noch ein YouTuber ist äh, geil und zwar Dominator. Äh, der wird wieder hier an der gleichen Stelle sein und den jetzt äh, der taucht genau jetzt auf. Und ja, so ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. <lacht> so, Also ähm, 47.000 kostet der nächste Dropper. Den kann ich mir leisten. Also ich ich kann mir ich, so Oh, Leute, ich kann mir richtig fetten Turbo abstauben. Richtig fetter Turbo. Uh, hast du die Wände gebaut? Oh, das tut mir ja leid, weil ich komme jetzt mit meinem Grappler zu dir. So, also immer komplett nah dran. Dann und Oh, Scheiße. Okay, das war verkackt, das war verkackt. Hatte mich gesehen? Hast du schon mal von Schwerkraft Roblox schon mal von Schwerkraft gehört? Roblox? Glaube nicht. Oh mein Gott. Okay, also da komme ich irgendwie nicht hoch. I don't know. Aber bei mir zu Hause komme ich merkwürdigerweise hoch. Junge, was will... Okay, das sieht richtig strange aus, Leute. Das sah gerade richtig strange. Also, ähm... Lass mal gucken, so was die anderen so machen. Es geht. Da möchte ich nicht hin. Ich möchte genau zu dem Dreh hier. Hilfe. Okay, Leute, wir müssen jetzt kämpfen. Kämpfen. Komm. Fahr doch, du lame Bike. Was? Du. du So schnell kommst du hier nicht raus. Der denkt wirklich, dass ich hier bin. Wo ist, der hin? ist der... Ach, das ist ein... Was das denn? Achso, das ist ein richtig ehrenloser Digga. Der staubt immer auch nicht von irgendwem, sondern der staubt immer die Sachen von mir ab, richtig lost irgendwie. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, äh, 56.000 haben wir. Mal gucken, äh, wie viel kostet der nächste Dropper? Ich glaube, der kostet mehr als 56.000. Ja, der kostet 61.000. Also gucken wir nochmal, mal. Äh, haben wir das Geld schon hier? Ö, ja, ja, ja, ja, ja. Okay, das sind jetzt 62.000. Ist ja nicht schlimm, weil ich krieg ja auch Rückgeld. Also ja, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht. Keine Ahnung. Ich, mir, mir fallen gerade keine Ideen auf, ein, was ich sagen könnte. Ja, also das ist meine Base hier. Äh, aber ja, eigentlich habe ich keine Ideen mehr, was ich sagen kann. Und genau das ist der Anlass, das Video zu beenden. Also würde ich mal sagen, ich hoffe euch, äh, euch. ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.